Für ISEN wünsche ich mir, dass es sich so weiterentwickelt, dass auch meine Kinder noch gern da leben können. An ISEN gefällt mir am besten unser Vereinsleben und der Zusammenhalt zwischen den Vereinen. Egal ob Feuerwehr, Landjugend, Blaskapelle, Schützenvereine, Sportvereine oder alle anderen. Früher war ohne die Vereine in ISEN gar nicht möglich und es war ziemlich langweilig. Ja, was ist für mich? Also ISEN ist Heimat. Und Heimat ist für mich kein Land oder was? nein, Heimat ist Gefühl der Geborgenheit und das Wohlfühls ein Gefühl des seid, das akzeptiert jetzt. so wie wir Und das, da ist Song Isen. ist für mich zur Heimat geworden, ein Ort mit ganz vielen wunderbaren Menschen. Isen bedeutet für mich Heimat und ich möchte hier leben. An Isen gefällt mir die bucklige Landschaft, das aktive Vereinsleben und die netten Leute. Isen ist es für mich ein Ort, an dem nur mit Stand sein, an dem miteinander gelacht wird und gewohnt wird, an dem man zusammenhält und an dem Traditionen gepflegt werden. Isen ist der Mittelpunkt von meinem Leben. Da wohne ich mit meiner Familie, da arbeite und da sprühe ich bei der Isen-Aplausgabe. Isen ist für mich Heimat und Lebensraum. Für Isen wünsche ich mir Nebenbeständigkeit auch Weiterentwicklung mit viel Vertrauen, Akzeptanz und wenig Heimlichkeit. Isen bedeutet äh, für mich eine neue Heimat gefunden zu haben mit äh, ländlichen Grünlagern. Für Isen wünsche ich mir, dass sich Isen weiter so entwickelt, dass sowohl meine Frau und ich heute gerne überleben und meine Kinder auch gerne leben. Mir gefällt an Isen die Herzlichkeit, mit der wir aufgenommen worden sind. Isen ist für mich schöneres Leben. Mir gefällt an diesem das lebendige Brauchtum und das Vereinsleben, das wirklich für jeden etwas zu bieten hat. Ah, was gefällt mir an diesem? Hm. Als wir 2008 hierher gezogen sind, war mir alles zu ruhig. Jetzt ist genau das eher ein Wohlgefühl für mich. Mir gefällt jetzt an diesem seine Beschaulichkeit. Hier fühle ich mich wohl. Für Isen wünsche ich mir mehr bezahlbaren Wohnraum, damit die jungen Isen an Isen bleiben können, wenn sie wollen. Und eine bessere Anbindung an München, damit noch mehr Leute aus Isen ihre Autos am stehen lassen können. Isen ist für mich meine Heimat. Isen bedeutet für mich Heimat. Da kenne ich Leute, da bin ich aufgewachsen, da wohnen meine Freunde. Für Isen will ich, dass alle gerne in Isen wohnen. Für Isen will ich deinen fördern und erhalten. Diesen ist für mich der Platz, an dem ich leben möchte und meine Familie zu Hause ist. <lacht> an diesem freut man, dass sich die Leute hier grüßen auf der Straße und immer für einen kleinen Arsch stehen bleiben. Ich habe an diesem Grund und werde auch immer da bleiben. Nein! Hast du ein altes Gehirn? Oh! Siehst du den Gezinbetraum? Nein. Ähm, Nein, dann müssen mal anfangen. Nein? Ja. An diesem gefällt mir, gefällt mir. <lacht> Eigentlich ist es, so, ist es schon schäbig so in diesem. In diesem. Oder? Ich, ah. Ja. Das <lacht> macht nichts. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht>